Die Fuggerei ist weltbekannt und wurde 1521 gegründet. Der sogenannte Wollmarkt hier ist exakt genauso alt und gehört zur Paritätischen Hospitalstiftung. Mehr würde ich Ihnen gerne persönlich bei einer unserer Stiftungsführungen zeigen.